Ein ganz, ganz besonderes herzlich willkommen hier. Wir sind bei Fabian Lüttgemeier in Paderborn und wir sitzen hier ein bisschen mit angehaltenem Atem, gebe ich zu, dass das hier so alles funktioniert. Zwischen uns die Kaiserin, Sissi persönlich. Hallo erstmal, Fabi. Hallo zusammen. Nein. Also das ist nämlich, ähm, ich würde mal fast sagen, die zweite Kunst von Fabian müller lüttgemeier Sie kann nicht nur reiten, sie macht auch gern so ein bisschen. Wie nenne ich denn das jetzt? Freiheitsdressur, Spielerei mit den Pferden. Spielerei. Ich würde Spiele. sagen Spielerei. Wie lange hat das gedauert, bis sie kapiert hat? Äh, das, das ging eigentlich das sehr schnell, weil für Zucker machen wir relativ viel. <lacht> das wär, deswegen wird er auch gerade kiloweise <lacht> ausgepackt. Damit das geht. Aber Sissi, kann noch mehr, aber Sissi hat auch hier einen Job echt auf dem Hof. Das auf ist jeden Fall. Der Hauptjob. Ihr Hauptjob ist, dass sie mit unseren Rentnern rausgeht und die im Prinzip ein bisschen bespaßt, dass die auch ein bisschen schön entspannt auf der Wiese stehen kann. Also sie ähm, frisst eigentlich den ganzen Tag und ähm, hält uns auf Trab. Hat auch eine gut genährte Figur. Ja. Hoffe, dass das ist jetzt nicht persönlich. <lacht> <zu> nehmen, <lacht> ich glaube, irgendwie. das geht. Das nimmt sie nicht krumm. Aber man wird das gleich sehen, im Stehen, äh, der Bauch ist doch äh, nicht klein, sagen wir es mal so. <lacht> also auf jeden Fall, das hat sich schon mal sensationell gemacht. Ich gehe jetzt mal einen Hauch zur Seite. Äh, Fabi hat ihr nämlich noch was beigebracht. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Bäuchlein heute funktioniert. Ja, Fein. Also aufstehen hat schon mal geklappt. Komm mal her, komm mal ein Stück zurück. Nochmal, komm. Super, klasse, spitze und krass, trotz dickem So, Das war unser kleine Show-Intro, den, den gibt es natürlich jetzt nur hier und nur mit Sissi. Wir <lacht> laufen jetzt in den Stall und nehmen euch schon mal mit auf einen kleinen Rundgang hier durch den Stall Lütgemeier in Paderborn. Super. Und Sissi kommt dann in die Box. Genau. Kommt. Fabi, dann gehen wir mal rüber. Da wartet nämlich schon sehr gespannt der Fabregas, während wir zeigen, wo wir hier überhaupt sind. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz ein bisschen euer Stall. Wo liegt der? Wir sind hier im Prinzip am Rande von Paderborn und ähm, haben hier so ein schönes grünes Fleckchen, sage ich jetzt mal, damit wir auch genügend Weiden haben und so weiter. Und ähm, ja, also ich finde es wunderschön hier, die Pferde fühlen sich auch wohl und es ist eigentlich echt ein Traum. Gerade eben waren wir sozusagen frontal auf euer Haus zu genau, gehen. jetzt rechts, links äh, liegend. das genau, Haus. Genau, das oder? Haus links, rechts ist der Laufstall gewesen, wo die Jungpferde aufwachsen. Hier haben wir Wiesen und ähm, die Rennbahn und hier unseren großen Außenplatz. Und jetzt sitzen wir im Stall. Zack, zack, Stall. so schnell sind wir da. Und hinter uns, da begrüßen wir jemanden mit extrem großen Augen. Das ist der Star, die Nummer eins, das ist Fabregas, der aber sehr schüchtern ist. Fabi, ist er das immer oder ist er das nur, wenn wir da sind? Naja, also es ist natürlich jetzt schon sehr spannend für ihn, weil äh, das sind ja es sind hier seine heiligen vier Wände. Und ähm, wenn jetzt hier irgendwie was Neues ist oder so, dann äh, ist er doch erstmal so ein bisschen skeptisch. Und ich denke aber, dass die Neugierde wahrscheinlich gleich noch siegen wird und dann äh, wird er wohl vorbeikommen. Also die Neugier alleine wird es nicht sein, denn wie immer, wie immer haben wir natürlich ein Einmaler zu verlosen, der handsigniert ist von Fabi. Und in diesem Eimer, doch nicht. natürlich, <lacht> in diesem Eimer sind ungefähr drei Tonnen Karotten und Äpfel, damit wir vielleicht den schüchternen Fabrigas doch noch so ein bisschen zu uns nach vorne ich kriegen. Ich hole mir gerade hier schon mal ein bisschen nach. Wo ich gerade ne? schön Wo du und ja, genau. Das ja? ist, äh, wollen wir das doch ausnutzen. Was ich ganz, ganz besonders schön finde, also Fabrigas ist die. Sp ah, guck mal hier, wie sofort. schnell das geht. Natürlich. Das ist natürlich vom Feinsten. Ne? Bestechungsmaterial. Äh, neben Fabregas, rechts und links, für uns sichtbar, auf dem Bild nur so halb, da stehen zwei ganz, ganz besondere Pferde. Und das ist wirklich auch ein Markenzeichen hier von euch, Fabi. Beide sind 30 ja. und beide haben ihre absolute Geschichte hier. Äh, sag uns kurz, mhm. sag uns kurz. <lacht> Äh, wer steht hier rechts und links? Also hier auf der äh, linken Seite von uns ausgesehen jetzt, ähm, steht Welzi. Mit dem habe ich meine erste a dressur und meine erste S-Dressur geritten. Das war äh, damals äh, ein Hochzeitsgeschenk von meinem äh, Papa an meine Mutter. Und äh, der sollte irgendwann, hey, du willst jetzt auch mörchen, hey? ähm, Der sollte irgendwann verkauft werden, und, weil ich nicht so richtig mit ihm zurechtkam. Mhm. Und dann habe ich... Äh, dann wurde er auch probiert und das hat mich so gefuchst, dass ich mich direkt am nächsten Tag drauf gesetzt habe und gesagt habe: Ich muss das hinkriegen. Also du hast beim, beim Probereiten auch immer mal so an die Wand geklopft <lacht> und irgendwie nee, was. Ganz so schlimm war es nicht. Aber ich wollte halt unbedingt, dass er bleibt und habe mich dann. Ich konnte den damals als Kind nicht sitzen, weil mhm. er so schwer zu sitzen war für mich. Und dann habe ich mich wirklich äh, unfassbar eingeschränkt, dass ich das hingekriegt habe. Und ich habe es hingekriegt und er ist geblieben und jetzt ist er 30. 30, das ist ja schon wirklich ein stolzes Alter. Ja, und da sind wir auch richtig stolz drauf. Ja. Genau. Und Amanda, Nebenan, genau. Armando steht äh, rechts neben Fabregas, auch ein großer Freund von ihm. Ähm, der ist auch jetzt schon 30 Jahre alt und den hat meine Mutter mal äh, von meiner Tante gekauft mhm. und ist mit dem auch schon Weltcupfinale etc. geritten. Und ähm, wir waren immer gleich alt. Und mit 17 habe ich mit ihm meinen ersten ähm, Grand Prix geritten damals. Und, und, und wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß auch, wie alt Fabi ist. <lacht> ich bin noch keine 30. Ich werde noch Ey, 30. Es wird noch gerundet. <lacht> genau. Okay. Es wird dieses Jahr gerundet, aber es ist auch in Ordnung. Aber man muss jetzt auch nicht ausgiebig drüber sprechen. <lacht> ich, hätte, ich hätte es schneller abgehakt, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Nein, aber. Ähm also der hat wirklich auch einen ganz besonderen Stellenwert, einfach bei uns in der Familie, weil meine Mutter ihn geritten hat, ich habe ihn geritten. Ich habe viel, unheimlich viel von ihm gelernt, weil er so eines der Pferde war, die mich auch sehr geprägt haben. Einfach was, so auch Prüfungsreiten und sowas anbelangt. Danke, jetzt sind wir auch total schüchtern noch, Ja, und deswegen ist das so ein bisschen auch unser Hobby. Wir haben ja viele Oldies noch hier Ich wollte gerade sagen, das sind ja nicht die einzigen beiden. Wie viele Rentner habt ihr hier? Ja, so zehn sind es bestimmt. Mit. Ordentlich. Ja, also es sind auch mittlerweile nicht nur noch Dressurpferde, auch ein paar ältere Springherren dabei. Äh, Springer von meinem Papa. Aber hauptsächlich die Dressurpferde Bouton steht natürlich auch noch hier. Mit dem habe ich ähm, Junioren-Europameisterschaften geritten und so weiter. Sind denn diese beiden die beiden ältesten oder gibt es Ü-30-Jährige? Ja, Ü-30, nee, Ü30 also 30 ist, 30 ist, ist im Moment top. Okay. Ja. Ich meine, das ist ja echt auch die, die werden ja auch betüdelt, die werden ja auch auf die Koppel gebracht, auf jeden die werden Fall, ja. nicht mehr geritten, aber nee. auch mal spazieren geführt. Genau. Das ist ja auch recht richtig Arbeit. Definitiv. Also die kommen mindestens zweimal am Tag raus, werden ein bisschen an die Longe gehangen, gehen dann aufs Paddock, gehen nochmal spazieren. Halt so ein -Wohlfühlprogramm und das klappt, glaube ich, ganz also, gut. Wenn irgendjemand zu Hause ein Pferd hat, 25 sagen wir mal und weiß nicht wohin, dann wird die jetzt so ein Geheimtipp sozusagen, genau. Machen wir, sag mal. Ne? Jetzt habe ich mir was überlegt, einen kleinen Einstieg, mal so ein bisschen durch dein Leben galoppiert, hätte ich fast gesagt. Ich würde mir mal erlauben, ein paar Jahreszahlen ins Spiel zu bringen und würde spontan hoffen, dass dir das Richtige dazu einfällt, was Schau ich mir so vorstelle. Fangen wir doch mal, um dich total zu verwirren mit dem Athen-Olympiajahr 2004 an. Da ähm, habe ich, genau, mit Welzi haben wir eben schon drüber gesprochen, mit 14 meine erste, erste zu Das stimmt. Und das war mit Ansage, ne? Mit Ansage, genau. Also Anfang des Jahres war ich noch auf A-Niveau. Zu Hause habe ich natürlich schon mehr üben dürfen und reiten dürfen, auch mal bei Mamas werden, aber auf dem Turnier halt nicht. Und ähm, ja, und dann hat sie mir erzählt, dass sie mit 14 ihre erste Essdressur geritten hat. Und das dann, war der Satz. Ja, dann war das Kind in den Brunnen gefallen sozusagen. Dann ging es los, da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Vorher habe ich ja eigentlich gar nicht so mal eine Jugendreiterprüfung, ein bisschen E und A springen, Dressur auch ein bisschen, also mehr nur so rumgespielt. Aber ab dann ging es eigentlich so, dass mich da der Ehrgeiz so ein bisschen mehr gepackt hat. Und ab da ging es rund. Mal also in einem Jahr von A auf S, das ist auch nicht unbedingt alltäglich, aber ihr habt es offensichtlich zusammen geschafft. Das ja. ist schon mal ganz spannend. 2007, das ist natürlich, glaube ich, klar. 2007, da war, äh, war ich mit Bouton auf der Europameisterschaft der Junioren. Das war Und deine erste. Das war meine erste, genau. Das war so im Prinzip der... Ja, das Durchstarten auf internationalem Parkett, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist mir natürlich auch immer noch ein ganz besonderer Erinnerung geblieben. Weißt du das noch? Wie nervös warst du? Oder was war ich so war das Hauptanliegen? Heil durchkommen, nicht runterfallen, Zöpfe einflechten. Das sind ja tausend Dinge, die einem da... Ja, ich, also ich war ja schon immer relativ fokussiert. Und es ging mir einfach darum, für die Mannschaft einfach ein Top-Ergebnis irgendwie zu liefern. Und ähm, das haben wir damals auch echt gut hingekriegt. Und ja... Ist ja nicht nur bei einem Mannschaftsgold geblieben, sondern hast ja auch noch mal gleich zwei Silbermedaillen mitgebracht. Genau. Zwei Silberstip Zwei Silbermedaillen, Silbermedaillen. ja, in der Ein Jahr später, 2008, da war Hongkong, die Olympischen Spiele, was war noch? Was war noch? Ich habe äh, einen ganz besonderen Partner in meinem Leben kennengelernt, und zwar äh, den D'Agostino, damals äh, vom äh, Stuttgarter turnier aus, haben wir ihn ausprobiert und da habe ich direkt gewusst, äh, ja, das ist er, das muss er sein und ähm, ja, der hat mein Leben verändert, definitiv. Wir kommen nachher natürlich nochmal auf ihn, aber nochmal schnell, weil du sagtest, das war so für mich sofort klar. Für deine Mutter war es nicht ganz sofort klar, glaube ich. Nein, nicht immer, weil er war Hengst und mhm. äh, sie wollte nicht so gerne ihre, äh, ja, also ich meine, klar, ich war, wie alt war ich da, 18, 19, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ähm, natürlich irgendwo Pferde erfahren, aber ein Hengst bei einem jungen Mädchen ist ja vielleicht immer auch nicht ganz so einfach. Und Gut auch bei einem ähm, erfahrenen Mädchen, also klar, ich meine, die können ja, schon mal können ja schon mal ihren eigenen Kopf haben. Definitiv. Aber ähm, was eigentlich ausschlaggebend war, das wo er ähm, hier damals ankam, ist er mit seinem damaligen Besitzer zur Probe vorbeigekommen, das war total nett. Ähm, und der ist einmal dann unsere ganze komplette Steigasse runtergaloppiert, mit dem Besitzer dranhängt und da hat meine Mutter dann nur gesagt... <lacht> wurde doch ein bisschen skeptisch. Also, ja, wurde dann doch so ein bisschen skeptisch und dann haben wir ihn damals direkt gelegt und das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und, ja. Es hat gar nicht lange gedauert, es ging ja definitiv schneller als erwartet, ich glaube, ja, es waren okay. ungefähr acht Monate dazwischen und dann sind wir beim Jahr 2009 und dem... Totalerlebnis. Das war wirklich das absolute Totalerlebnis. Vor allem, weil ich auch noch ganz genau weiß, dass ich beim Preis der Besten gefühlt noch mit Tränen vor der Box saß, weil ich es überhaupt ja. nicht hingekriegt habe, äh, ihn ja. wirklich heile und gut durch die Prüfung zu kriegen. Da waren warum wir Warum was passierte? Fehler oder was... Abstimmung passte nicht, ich kriegte die Anlehnung nicht stabil und irgendwie, es wollte irgendwie nicht so richtig. Mhm. Und dann... Ähm, Gut, war das schon mal in den Deich gegangen, war super, <lacht> richtig klasse. Und dann gut, äh, zweite Euro-Sichtung, hatte ich Glück, durfte ich trotzdem reiten. Und äh, weil ich es, glaube ich, trotzdem ins Finale geschafft hatte und die, die Finalteilnehmer durften dann irgendwie weiterreiten. Und dann war aber der Plan, weil meine Mutter musste zur deutschen ähm, Meisterschaft nach Balve, mhm. dass ich mitfahre mit ihm und da nochmal einfach eine Prüfung reite, nur für mich, damit ich einfach. Ein bisschen da reinkomme, Prüfungserfahrung mit ihm sammle. Und das war damals Nürnberger Pokal, aber mhm. das war mir überhaupt nicht bewusst und auch war jetzt gar nicht so mit irgendwelchen Hintergedanken. Ja, und auf dem Abreiteplatz weiß ich noch, dass sie zu Mama gesagt: hat, Nee, was, das ist so eine Kacke heute, ich reite hier nicht rein. <lacht> Ungefähr <lacht> mit dem Wortlaut wahrscheinlich, <lacht> ja? Ja. ja. Mhm. Und äh, nee, dann ähm, hat sie gesagt: Komm, wird schon, <lacht> ihr macht das schon, mhm. mach einfach. Reit für dich, ist doch egal. Ja, und dann haben wir gewonnen. Und, und ups, waren wir im Finale. Zack, waren wir im Finale. Und das war natürlich dann auch nochmal eine gute Werbung für uns, für die Quali, für die Euro, die wir dann, dann auch noch geschafft haben. Da waren wir zweimal zweiter dann damals. Und ähm, ja, und dann ging es zu Euro nach Ermelo. Und ähm, da haben wir dann mit der Mannschaft Silber gewonnen, im Einzel Silber. Und dann habe ich gedacht, das kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. Und dann haben wir in der Kür Gold gewonnen. und das war für Dagi und mich damals ja, der absolute Wahnsinn. Also das war jetzt korrekt, natürlich, es war im selben Jahr, dass du Pokalfinale geritten bist. Genau. Ja. Ich meine, das ist ja dann schon auch nochmal eine andere Liga. Da sind ja haufenweise Profis, ja. die seit Jahrzehnten Definitiv. top ausbilden und Auf reiten. Auf jeden Fall. Da ja, bist du Zweite geworden. Jetzt muss mittig. ich. Genau. Ja. Ähm, nach wie ähm ist Date? Ja, das war blind. Ja, blind, Haus ähm, Hausfrau gegen die Studentin. Genau. <lacht> was war mir jetzt mehr wert? Ist eine doofe Frage vielleicht, aber ist ja ein ganz anderes Parkett. Burgpokalfinale und euro junge -Reiter. Also ich glaube, emotional war natürlich die Euro ja. für uns schon ein absolutes Highlight, weil einfach für Deutschland da zu stehen und eine Medaille zu bekommen, mhm. auch in dem Moment, nachdem es ja auch bei der Quali erst gar nicht so mhm. lief, ähm, so ein bisschen dann ja, einfach auch ein Gefühl, ja, ein Wechselbad der Gefühle von wirklich dann total traurig auf mega, mega happy. Mhm. Ähm, Weil das definitiv, würde ich sagen, schon ähm, was, was einfach was ganz Besonderes. Aber natürlich, ja, die Stimmung damals in der Frankfurter äh, Halle, ich habe hab damals auch noch die Kühe reiten dürfen, wo meine Mutter mich heute noch mit hochnimmt. Weil äh, ich sollte vorher, ja, ja, du musst mit der Stimmung und du musst auch mal winken. Ne? Und Ich meinte, ich müsste winken und aber das fährt natürlich weg. Und äh, ich glaube, sonst äh, wäre das vielleicht auch noch anders ausgegangen, aber der hat das super gemacht und das hat total viel Spaß gemacht. Und es war für mich natürlich auch so ein bisschen das erste Mal die Chance, auch im Seniorenlager so ein bisschen zu sagen, mich hallo, gibt's. mich gibt's. Ja. Ne? Und deswegen war das schon auch was ganz, ganz Besonderes. Ein Jahr später habt ihr dann... Die Doch. Sache komplett gemacht. Komplett gemacht. Dreimal Gold in Kronberg auf dem Schafhof vor also ja, heimischem, also heimischem Publikum. Publikum. Das war schon irre. Und es war damals auch ein, ein Kopf an Kopfrennen mit Sannecke, Ruttenberger. Mhm, und ähm, das war äh, schon irgendwie toll. Und auch es war mein letztes junge Reiterjahr und ich muss sagen, das war ist nach wie vor immer noch für mich eine ganz ganz besondere Zeit gewesen, weil wir einfach ja Du kommst schon noch Schnauhr dran. Kann ähm, vergessen. Ja, eine ganz besondere Zeit gewesen einfach. Ich habe auch so viele Freunde aus der Zeit, einfach die bis heute auch noch, die wir uns da so kennengelernt haben. Mhm. Wir fahren zusammen im Urlaub und so weiter. Und das ist ja einfach was ganz ganz Besonderes gewesen und es war einfach eine mega coole Zeit. Dann war aber Schluss mit den jungen Reitern. Dann wurde ja. das ernst. Die U25-Tour gab es zu der Zeit, in der Form wie jetzt auf jeden Fall, nee, noch nicht. Euro und sowas gab es, es noch gab gar nicht. Es gab den einen genau. Förderpreis. Ich habe ich auch mitgeritten, auch schon zur ähm, Warst du nicht Zeit. mit Bouton sogar mal? da? Nee, mit Amando. Mit Amando. Oh, okay. mit Quincy. Ach, Quincy, Quincy. Genau, genau. genau. genau. Ja. Wir überspringen mal 2.11, landen bei 2.12 und das war schon wieder extrem spannend. Ich meine, Definitiv. um ein Haar wäre es passiert. Um ein Haar wäre es passiert. Ja, ich war auf jeden Fall schon mal als Reserve bei der Olympiade dabei, was für mich damals auch schon irre war. Die und mega schnell ja eigentlich. auch. Total, total schnell. Und ähm, war ja, ja im Prinzip nur ein Jahr und mhm. dann zack war es soweit sozusagen. Und ähm, ja, es ich weiß es noch, wo wir da im Prinzip vor den Toren standen und Wetschek war und so weiter. Ob jetzt alles gut, fährst du nach Hause, fährst du nicht nach Hause und so weiter. Aber es war für mich... Ist man da ein bisschen, ich meine, hört uns ja kein, kaum einer zu nee, oder nee. so, ganz unter uns. Ist man schon ein bisschen zwiegespalten? Nein. Man wird ja so halten. Ja, ich, also natürlich ist man irgendwie ein bisschen zwiegespalten, aber... Ähm, das wünscht man keinem. Nee, natürlich nicht. Ja, nein, nein, nein. Das ich ist meine, klar. am Ende ja, hat es ja schon einen guten Grund. Die anderen waren viel routinierter, hatten viel mehr Vorleistungen mhm. als ich. Und für mich als, äh, ich war noch nicht mal 25, ich war noch U25, da mhm. so weit gekommen zu sein mit meinem jungen Reiterpferd. Mhm. Ähm, ja, das war schon sowieso einfach erstmal irre. Und ähm, natürlich, wenn man das dann sieht, klar willst du dabei sein. Aber mhm. ja auch, vielleicht darf der Ersatzreiter irgendwann auch mal reiten oder <lacht> so. <dass er> <lacht> Leider geht die Tendenz in die ja, andere Richtung. Aber trotzdem. <lacht> ne? Also so eher ja. von der Tendenz her, als dass man jetzt sagt: mhm. Nee, ich hoffe, dass einer ausfällt. Nicht nee, nee, nee, das, das ist. Ja, nee, also das, nein. Okay. 213, 2014. Ja, ja, war's so weit. Da soweit. Ähm, da war es soweit. Da habe ich es dann, äh, ich war tatsächlich auch erst Reserve und habe es dann geschafft, dass ich mit durfte in der Mannschaft. Vielleicht dort hier 2013 die Euro 2014, und 2014 genau. dann die, die Weltreiterspiele in K. Genau, beides mal Reserve, beides mal mitgefahren und beides mal unheimliche Erlebnisse, tolle Stadien, waren riesengroß mhm. und... Ähm, Gerade auch in äh, 2013 bei der EM war es für mich besonders toll, dass ich es bis ins Finale geschafft habe, mhm. in die Kür. Und ähm, ja, also das war was ganz, ganz Besonderes. Auch der, das, das Team war toll. Wir haben uns super verstanden, wir hatten super viel Spaß, war dann wieder das, das gleiche Team danach auch nochmal in Caen. Ja. Und ähm, ja, doch, also das waren, sind Momente, die, ja, die werde ich nie vergessen und die habe ich Dagi zu verdanken. Und, ich werde auch nie vergessen, wo Klaus Röser in den Stall kommt und sagt, hm, du bist morgen erstes Pferd. Und Isabel nur meinte, Joker. und das musst du jetzt irgendwie rechtfertigen. <lacht> und, äh, okay, ja. aber ich glaube, dafür deine Nervenstärke im Viereck, seit ich dich kenne, bist du dafür bekannt. Also das ist schon immer sowas gewesen, dass man sagte, Fabi, die ist prüfungsstark. Also ich kann mich normalerweise ganz gut konzentrieren, solange es nicht irgendwie Führerscheinprüfungen oder sonst irgendwas sind. Wenn ich reiten kann, dann ist alles gut. Aber Führerschein, das war spannend. Ne? Das, ja, das habe ich schon ja, mal gehört. Ja. Hat aber geklappt. Hat geklappt. Ich darf auch LKW fahren. Nein. Ja, Zweite Frage. Nee, nee. Ich dachte heute Abend, keine unangenehmen Fragen, <lacht> aber direkt Wörms. Ist mir echt rausgerutscht. Ja, ja, nee klar. Wir gehen auch direkt weiter. 2015 ist war schlimm. auch wieder super besonders. Definitiv. Ich bin das erste Mal mit dem Pferd geflogen, mit Quincy, nach Las Vegas. Das war auch echt der absolute Hammer, erstmal dahin da hinzukommen, mitten in der Wüste. Das ja, sind Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ja. äh, also du hast dir schon die Zeit genommen, da auch so ein bisschen Las Vegas anzugucken? Auf jeden oder Fall. zack, Doch. fokussiert. Auf jeden Fall. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch vorgeflogen quasi. Ähm, und habe dann Quincy damals dort in Empfang genommen, habe mit ihm die Quarantäne auch mitgemacht und so. Mhm. Also ich war relativ lange dort und habe dann natürlich auch die Zeit gehabt, da mal ein bisschen rumzugucken. Und ich denke, wenn man schon mal da ist, dann muss man sich das auch mal angucken. Un unbedingt. Würdest Auf du denn sagen, würde ich gerne nochmal hinfliegen oder ist eher so, habe ich gesehen, reicht? Kriege ich Rückenmassage? Danke. Ähm, ich würde es glaube ich schon nochmal machen. Das war schon ganz cool. Ja. Und die ja. Stimmung in der Halle war auch irre. Also ich meinte jetzt Las Vegas, nicht ja, Weltcup-Finale, ja. sondern nur den Ort. Ja, den, den Ort jetzt so zum Urlaub machen oder mhm. so? Mhm. Weiß ich nicht. Wenn ich nochmal reiten würde, mhm. würde ich es machen. Davon bin ich eigentlich jetzt ehrlich gesagt <lacht> Jetzt sind wir schon einmal ziemlich quer durchgaloppiert. Jetzt kommt 2.18. Da gibt es zwei Sachen. <lacht> Was soll ich denn da jetzt zuerst nennen? Das war, genau darauf war ich so gespannt. Ja, Was kommt nein. zuerst? Ja, das ist chronologisch. Okay, bist du gut raus aus der ja, Nummer? Gut, ne? Ja, da ähm, habe ich meinen äh, lieben Ingo geheiratet im Mai. Das ist jetzt äh, bald ein Jahr her. Das erste Ehejahr haben wir schon fast geschafft. Yippie. Also komm, also das noch nicht auf Stolz sein. Lass uns doch <lacht> ja mal in 20 Jahren drüber okay. reden. Das machen wir. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Ich denke schon. Ähm, nee, und das war wirklich, also wir haben wochenlang, Wochenende lang gefeiert sozusagen, äh, mit standesamtlich und kirchlich und so. Und das war echt rundum ganz toll. Viele Freunde da gehabt, die mit uns gefeiert haben, kräftig gefeiert haben, natürlich, so wie es sein soll. Und das war, schon, das war schon toll. Bevor du zum zweiten Ereignis kommst, ja. äh, ihr habt kräftig gefeiert, aber Flitterwochen, die gab es jetzt gerade erst. Und das du stimmt. warst so nett, wir dürfen ein bisschen mitflittern, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir <lacht> haben nämlich ein paar Bilder dabei. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo wart ihr, was habt ihr gemacht? Vielleicht können wir die Bilder dazu zeigen. Ja, also wo, ich meine, das sieht jetzt aus, Könnt auch im Schwimmbad Könnt in auch Kurve sein. Ja. ja, ja, genau. Nein, wir waren auf den Malediven, weil, also direkt nach der Hochzeit hat das leider nicht im Turnierkalender gepasst. Aber ich habe Ingo eigentlich direkt gesagt, ich meine, er wusste ja, worauf er sich einlässt. Also da hätte er jetzt auch mit rechnen können. Und äh, dann waren wir auf den Malediven, waren ganz viel tauchen und schnorcheln und ähm, haben unheimlich viel gesehen, von Schildkröten bis Fischen. Ja, aber Hier sieht man dies ist die ein Hai. Das ist ein kleiner Hai. Und das war aber Baby kein. Shark. Das heißt ein Klein. Wie, wie, wie klein ist klein? Ja, so groß wie mein, so lang wie mein Arm. Ah, also nicht, dass man Angst haben. Will. Nein, jetzt keine zwei Meter. Ne? Aber okay. schon, äh, schon groß genug, sagen wir mal so. Aber mhm. ich fand es eigentlich, ehrlich gesagt, total spannend. Wir haben auch Rochen und alles Mögliche gesehen. Haben uns dann auch noch eine einheimische Insel und so angeguckt. Und das sieht natürlich ja, schon... Sieht schon nicht schlecht aus. Ne? Also mhm. das Wasser war der absolute Hammer, muss man schon sagen. Also das, das habt ihr euch toll. gegönnt? Wie lange war ihr? Wir waren eine Woche. Eine Woche ohne Pferde ging das oder war es am Ende eng? Ähm, es, es war nicht eng, wir haben es sehr genossen, aber damit ich dann nicht, da, damit ich auch die Pferde bei mir habe, habe ich das Buch von Isabel gelesen. Damit ich auch <lacht> also so ganz ohne Pferd, das ging geht dann doch, doch nicht. Nee. Aber Ingo macht das mit totaler Gelassenheit, so wie ich ihn kenne, oder? Ja, ja. er hat dann Zeit Mittagsschlaf gemacht. <lacht> du, das ist eine vernünftige Alternative, ja, verstehe ich total. Ja. Nein, also das geht schon ganz gut. Und, äh, ich habe natürlich schon immer zu Hause gefragt, was ist mit den Pferden, kommt ihr alle gut klar und so weiter. Und das ist, Wer kann hat ich das, dann schon nicht leisten. Also natürlich, klar, deine Mutter mhm. reitet ja noch fleißig mit. Auf jeden und Fall, die, die hat, hat dann schon ziemlich viel auf dem Zettel. Ja, die, <lacht> die holt sich dann, jetzt noch oder nee, geht? Nee, nee so, ist, so ist es jetzt nicht. Aber also sie hat dann schon ein paar mehr auf dem Zettel, auf jeden Fall. So zwischen ja, so sechs, sieben Pferde muss sie dann schon rausnehmen und ähm, dann ansonsten haben wir noch ein ganz tolles Team hier, Gott sei Dank, die mm. mir da den Rücken dann frei halten. Das heißt unsere Manuela, die den ein oder anderen nochmal an die Longe hängt oder Mara, die dann noch ein bisschen mitreitet, hier ihre Ausbildung macht. Ähm, das geht schon ganz gut, die kriegen das dann schon hin. Und dann kommst du wieder nach acht Tagen und sagst so, jetzt will ich meine Pferde selber wieder reiten? Ja, oh, schwierig. Ne, oder? Kann ja, ich mir vorstellen? <lacht> Schwierig. Also Fabrikas äh, wollte Mama erstmal überhaupt nicht mehr. Nee, nee, also. Wer jetzt hier eine Woche Urlaub gemacht hat, nee, also Fabregas, nee, ja, das kann, kann <lacht> ich nachvollziehen. Nee, den wollte sie erstmal nicht wieder abgeben. Und äh, ja, Mara wollte De La Vega auch nicht so gerne hergeben, wie ich das gehört habe. Und ja, aber ich habe sie doch, doch mittlerweile alle wieder bei mir. <lacht> Gut, aber die Woche, also das würde ich nicht zu oft machen. Nee, dann wird's ich glaube, sonst wird es wahrscheinlich äh, langsam, kriege ich dann Probleme, ja. ob ich dann ne, die dann auch wirklich wiederkriege. Es gab noch ein zweites Ereignis, haben wir gerade eben schon gesagt. Ich würde einfach mal sagen, wir heben es auf. Ist das gut. kommt später, okay? Ja, dann kann ich mir den Kloß im Hals auch noch ein bisschen... Genau, 100%. den einfach wegschlucken. Der weg. Ich hätte jetzt noch eine Jahreszahl hier, 1989. Ja, da bin ich geboren. Da, darauf wollte ich hinaus. Bevor wir jetzt hier im Galopp alles äh, hinter uns haben, sozusagen. Ja. Da bist du geboren, da ging das los. Und im Grunde war ja... Ich ich weiß nicht genau, ob deine Wiege direkt auf irgendeinem Turnierplatz stand oder du bist ja mehr oder weniger im ich glaub, Stall. Ich auch nicht Welt. schon im Bauch geritten. Okay, das ist Deine Mutter ist ja auch fast bis zum Ende geritten, ne? wenn ja, ich das richtig ich weiß. Glaube, ich glaube vier, fünf Tage davor oder so hat sie aufgehört. Vier, fünf Tage davor. Okay, ja. also du hattest gar keine Chance. Reiten war klar. Ja. Genau. Nur dann fühle ich mich wohl, wenn ich dieses Gefühl habe. Ist ich, schon so, ne? Ja, ja definitiv. <lacht> ähm, Kann ich aber quasi gar nichts für. Nee, eben, nee, nee, nee. Aber du bist ja auch familiär insgesamt natürlich extrem vorbelastet, in Tüttelchen jetzt natürlich nicht negativ ja. gemeint. Du hast eine Tante, die Doppelweltmeisterin geworden ist. Du mhm. hast selbstverständlich deine Mutter, die wir schon mehrfach erwähnt haben, die hoch erfolgreich geritten ist. Du hast aber auch schon einen sehr spannenden Opa Kurt Kapellmann nämlich. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was zu dieser Familienhistorie und Pferd. Familienhistorie und Pferd. Ja, Pferde gab es da eigentlich immer schon. Und äh, mein Opa ist äh, auch ja, sehr hoch, also ist bis Compris auch geritten, sehr erfolgreich, ist äh, hat, was vielleicht noch hervorzuheben ist, das Aachener Turnier im Prinzip mit inszeniert, sage ich jetzt mal. Und das mhm. mit zu dem gemacht, was es eigentlich war. Er heute war ja ist. sehr lange auch Vorsitzender. Vorsitzender, ne? genau. Und äh, meine Oma ist aber auch geritten. Mein Papa reitet auch, aber mhm. springen. Mhm. Meine Oma ist auch meiner Meinung nach. Also beides geritten. Dressur und springen. Und ähm, ja, also von daher ist es, es ging quasi gar nicht anders. Gab es denn eine Entscheidung? Gab es irgendwie irgend ja? ja? Also irgendwann mal, gab es schon den Moment, in dem du dich gefragt springen hast? Springen oder Dressur. Ach, die Entscheidung gab es, ach so. Ich dachte jetzt überhaupt Reiten oder... Nee, die gab es nicht. Oder Radfahren oder... Nee, nee, die gab es nicht. Nie in gab's. Frage gestellt? Nie. Okay, interessant. Warum springen oder Dressur? Ich meine, wofür du dich entschieden hast, mhm. das wissen wir. Ja, ja. ähm, nee, warum? also ich habe lange auch gesprungen mhm. und äh, einfach, weil mein Papa ja auch Schätzelein, viele ähm, Springpferde hat und ich immer... sind noch zwei Kilo da, ungefähr. Da nehme ich mal ja, ähm, ja habe ich einfach äh, auch viel springen geritten. Und, und du und hast immer noch ein Springpferd? Wenn definitiv. Das... Mein Rentner, da sind wir wieder bei den Rentnern. Ähm, da, äh, den habe ich immer noch, den mein mhm. den mhm. meinen Schimmelhengst. Mhm. Der geht im Übrigen auch spanischen Schritt, da werden wir wieder bei dem Spielchen beibringen. Mhm. Und... Ähm, Sollen wir noch mal? nee. nee, nee. <lacht> <lacht> Obwohl Sissy wird wohl nochmal. Ja, das denke ich, können ich es, wohl. Ja, ja. Ein ein mit Zucker, einem Kilo ja, ja. Zucker... wäre sie okay, sofort das. wieder dabei. Nee, also den habe ich immer noch und ähm, ich bin lange auch gesprungen, musste mich dann aber so ein bisschen, wo so Richtung Abitur ging, da wurde es ein bisschen stressig in der Schule. und dann musste ich mich irgendwie zeittechnisch entscheiden und hatte dann einfach die besseren Lehrmeister in der Dressur und das lag mir auch einfach besser und deswegen ist die Dressur geworden. Aber Spaß gemacht hat mir auch immer schon bei. Also beides. Ich meine, ist das denn, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass du nicht mal wieder, oder? Ja, aber nicht so. Nicht, so nicht wirklich. Nee, gut, das also schon gerne zu Hause mal immer noch über den Sprung, das macht mir total Spaß. Machst du das denn auch zum Beispiel hier mit so ein? Also mal so ein bisschen Stangenarbeit auf jeden Fall. Mhm. Ähm, er schnauft, so wie er das jetzt dann halt auch macht, aber er findet das total lustig. Und mit meinen Jungen springe ich auch gerne mal über ein Kreuz, sehr zur Freude meiner Mutter. Mein Papa findet das immer spitze. <lacht> <lacht> Meine Mutter, das war jetzt ironisch gemacht. Ja, das äh, hätte man das glaube ich, mein ich eventuell raushören können. Ja, ja, ja. Ansonsten habt ihr ja hier auch eine Rennbahn. Ja. Wird genau. die äh, auch mal zum Rennen genutzt oder eher für beides? Um die lockere also auch, Passage zu entwickeln, hätte ich jetzt was gesagt. Das geht dann manchmal richtig gut. <lacht> Kommt quasi aus Temperament an. Nee, also die wird zum Schrittreiten, Chillen äh, genauso genutzt wie auch mal zum Galoppieren lassen, weil das natürlich total Spaß macht und die Pferde finden das natürlich auch klasse. Und ähm, gerade auch irgendwie, wenn man irgendwie Wechselreiten möchte oder so, das ist das auch mal total gut, weil wir haben so eine schöne lange Gerade und da kann man so richtig gut. Exakt. Also da passen schon mal so 105 Einer hintereinander. Ja, so viele habe ich da jetzt noch nicht drauf geritten, aber ein paar passen da schon hin. Lass uns doch noch mal einmal, bevor wir bei den Einerwechseln ankommen, noch einmal ganz kurz zum Anfang zurückgehen. Denn du hast, glaube ich, dein erstes Shetty Pony geschenkt bekommen von deiner Tante Nadine. Richtig, das war Caro. Das war aber sportlich. Der, der war sportlich, mit dem habe ich äh, meine erste Vierzügelklasse geritten. Mhm. Ähm, wo da war ich, glaube ich... Zweieinhalb? Drei? Zweieinhalb. Mhm. Ich dachte immer, man muss vier sein. Mhm. Aber vielleicht war das früher noch. Nicht. Das war wahrscheinlich zu meiner Zeit oder? Ich So merkt man wieder. Ne? Da sind wir wieder bei, nur, <lacht> bei dem Alter. Ähm, nee, aber ähm, habe ich damals mit dem noch geritten, aber der hat mich immer wieder in den Sand gesetzt. Und ähm, ja, einfach. Ey, mit zwei oder drei? Da hat man noch den Kaffee nach dem ersten Mal im Sandfliegen wahrscheinlich schon auf. Scheinbar nicht. Ich bin ja immer wieder aufgestellt. Ja, Scheinbar war ich da schon immer ein bisschen stolz. Und wer hat dich in der Fürzügelklasse geführt? Mama. Mama. Mama. Okay. Ja. Mama hat mich geführt. Und äh, ja, und dann ist der irgendwann, haben meine Eltern gesagt, wenn das Kind vielleicht noch ein bisschen Spaß am Pferd haben soll, ist das vielleicht nicht der richtige Partner. <lacht> und ähm, dann ist es irgendwann, äh, hat der unseren Stall verlassen und Winnie ist zu uns gekommen, war ein Fuchs und ein bisschen größer auch als Caro. Caro war ein Shetlam-Pony. Und ja, mit dem habe ich von Winnetou spielen, überspringen, mhm. Dressur fand er total blöd, ähm, alles gemacht. Und er ist auch bei uns hier alt geworden. Und ja, genau. Dressur fand er total blöd. Mhm. Aber wann hast du denn angefangen, dich äh, überhaupt intensiv, sag ich mal, mit der Dressur auseinanderzusetzen? Wenn du, Wer also also, war der Erste? So. Jetzt. Der war der Erste. Ich, ich habe hab immer ein bisschen bei Mama mal mitgeritten und habe damals, äh, ich würde mal behaupten, der erste war, glaube ich, ähm, Zypris. Den ah. hat sie auch damals, Weltcup und so, geritten. Mm -hmm. Und den durfte ich auch ein bisschen reiten und durfte den dann auch mal eine Jugendreiterprüfung reiten. Und der war so ein bisschen, glaube ich, derjenige, der mir die Dressur schmackhaft gemacht hat. Was ich auch noch weiß, war, dass das total gut war, weil egal, wenn ich welches Bein ich nach hinten gelegt habe, er hat immer einen Wechsel gemacht. Das war ich total toll. Ein <lacht> also, <lacht> falsches Bein nach hinten gelegt hat, hat er einfach zwei. Einer ja. Wechsel gemacht und so ja, der war einfach klasse. Okay, also wenn man so einen hat, der einmal fühlen lässt, was, ja, so, passieren was, so, was könnte, so passieren könnte, das hilft schon. Und dann ne? einfach das mal so ein bisschen im Schritt so ein bisschen... Und dann hat er auch mal so ein bisschen einfiaffiert und so. Und das fand ich natürlich schon total Ja. ja das verstehe. Und dann so, ich glaube, bevor er hier ganz <lacht> sauer ist, dass er gar nicht so richtig zur Sprache kommt, mhm. legen wir jetzt mal die Sprache auf ihn. Das ist Fabrigas. Fabrigas, von dir haben wir auch einen Film, damit du ja, damit zufrieden damit du bist. Zufrieden genau, Aber erst kommt, ist die er schüchtern und kommt nicht aus seiner Ecke raus, ja, und ja, jetzt du. du. Angefüttert und, zack. Angefüttert und zack. Aber das können wir vielleicht uns mal angucken, das Filmchen von Fabrigas. Mit ihm hast du ja nun wirklich schon super, super Erlebnisse gehabt. Ähm, was würdest du denn sagen, vielleicht jetzt auch per Film zu erläutern, was ist das, was ihn ausmacht? Also, ich denke mal, wenn man jetzt schon sieht, wie der da so lostrabt, ähm, ja, das ist, er hat einfach unheimlich viel Go und ist eine unheimliche Erscheinung im Viereck und. Ähm, präsentiert sich da sehr schön, wenn er sich da, also er ist schon mal ein bisschen introvertiert, aber hm. wenn er dann im Viereck angekommen ist, dann zeigt er auch, was er kann. Und ähm, ja. ist eigentlich wie hier, ne? ist ja, introvertiert erst, und, jetzt und dann, ist dann er kommt auch er so aus präsent. sich heraus. Hat ganz, äh, ja, einen wahnsinnig tollen Trab. Jetzt sieht man hier einen riesen Galopp hm. und äh, kann sich aber auch super setzen. Ähm, ja, den habe ich seit ich, ja, seit er fünf ist im Stall. Und, Und übrigens, vielleicht darf ich das bemerken, auch er war mal Hengst. Ja, er war mal Hengst. <lacht> aber das er hält war, hier nicht lang. Er war Hengst, sogar bis siebenjährig. Und dann stand er aber leider äh, nur noch auf zwei Beinen, gell, Schatzi? In Balve Und äh, siebenjährig ist er dann äh, quasi von da aus direkt in die Klinik gefahren <lacht> und ist Wallach geworden. Und äh, ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung, weil er sich jetzt einfach viel besser auf mich konzentrieren kann und nicht mehr den ganzen Mädels nachspielt. Er ne? sieht ja auch, muss ich sagen, wirklich mit sich und der Welt im Reinen Ich denke aus. auch. Ja. Und hier sieht man jetzt gerade auf dem Video auch nochmal eins seiner Highlights. Er hat wirklich eine ganz, ganz tolle Passage. Das macht ihm auch unheimlich viel Spaß. Kommt auch schön zurück. Für die Piaffe. Das ist auf jeden Fall eine seiner Lieblingslektionen, wo er sich auch wirklich toll präsentieren kann und spitzt da die Ohren. Das war natürlich eine Richtung, weißt du noch, wo das war? Ja, in Dortmund genau. 2017. 18? Ich habe es ja vergessen. Nee, 18 war's, nee, ja. es war es, glaube ich, 17. 17. 17. Es war 18? 17? 18? Ist auch egal. Okay, sorry. Oh. Das war eine tolle Runde, <lacht> Auf jeden aber Fall. du hast mit ihm ja auch eine Ehrung bekommen. Ich glaube, davon haben wir auch noch ein Stück drin. Eine Ehrung in Stuttgart. Ja, den Otto-Lörke-Preis. Das ist ja schon eine Riesensache gewesen. Ich glaube, ja, war es dein erster Otto-Lörke-Preisträger. Ja. Erste, und, und auch der erste von meiner Mutter. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ja. ist ja eine Teamnummer. Da genau. steht ihr Otto-Lörke-Preis. Äh, viele wissen das vielleicht nicht so einzuordnen. Was hat das für dich bedeutet? Ja, das war wie so ein Ritterschlag, würde ich fast sagen, mhm, ne? ja. weil ähm, das haben so viele tolle äh, Dressurpferde, die eigentlich danach meistens irgendwie es mal ins Team geschafft haben oder ja. wirklich wahnsinnige Einzelerfolge auch gesammelt haben und damit so eine Auszeichnung mit einem jungen Pferd, was man seit fünfjährig im Stall hat. Das war eine absolute Ehre und ähm, mhm. ist natürlich auch eine Belohnung für, für die Arbeit, die man so immer mit zu Hause mit den Pferden, wie man die ausbildet und so genau. weiter. Das gibt einem ein unheimlich tolles Feedback und ähm, ja, das war was ganz, ganz Besonderes für meine Mutter. Natürlich auch, weil sie uns natürlich die ganze Zeit auf dem Weg begleitet hat, aber auch mhm. für uns beiden natürlich, ähm, das war schon... Das war schon irre, da auch in der Liste zu stehen mit den ganzen ja. Namen, das ist schon, äh, schon ziemlich cool. Wir sind bei, du sagtest gerade so schön, Ausbildung Junge Pferde. Du hast ja hier natürlich noch viel mehr Pferde stehen. Wir haben jetzt einfach mal ein paar rausgepickt. Ja. Da ist zum Beispiel einer, der heißt Fetz Domino und der ist auf einem super Weg. Den haben wir auch uns ein kurzes Video äh, mal rausgeschnitten. Fetz, erzähl uns was, seit wann hast du ihn? Was Fetz macht ihn ich besonders? Dreijährig, der ist jetzt zwölf, also auch schon sehr, sehr lange. Mhm. Und ähm, der hat äh, etwas immer gebraucht in seiner Ausbildung, einfach weil er ähm, so ein bisschen, wie sagt man so schön, manchmal ein bisschen die Luft angehalten hat. Aber ähm, er hat unheimlich viel Potenzial und hat das jetzt auch schon ein paar Mal äh, gezeigt, hat, glaube ich, letztes Jahr vier oder fünf Grand Prix äh, gewonnen und ähm, wird wirklich in den Grand Prix Lektionen mhm. immer sicherer, ähm, ist aber da natürlich noch nicht am Ende. Kam schön in der Piaffe eben und dann ja, fehlt glaube ich noch so ein Hauch ein bisschen Kraft. Kraft genau. genau und einfach Sicherheit auch da, was er dann genau machen muss und ich glaube jetzt auch zu dem Video sind wir jetzt schon wieder ein Stück weiter gekommen. Das ist schon ein Stück her, genau. Und, ähm, das ist natürlich äh, dann auch hier wieder was äh, einfach schön, dass man irgendwie so ein Pferd von ganz jung an hat und bringt es zum Grand Prix. Mhm. Da sind so viele Highlights auf dem Weg vom ersten Wechsel, vom ersten Mal ein bisschen anpiafieren, das ist dann schon, äh, ja, das macht das Ganze aus und das macht das mhm. zu Hause auch, finde ich, so, so besonders, die tägliche Arbeit und so, das ist äh, ja immer wieder diese kleinen Highlights und mhm. immer wieder versuchen, irgendwie sich selbst zu überlegen, wie kann ich es dem Pferd so erklären, äh, dass mhm. er im Prinzip weiß, was er machen muss. Und ähm, das mich nicht. Ähm, ja, das ist finde ich das, was es so im Prinzip ausmacht. Mhm. Gerade dass irgendwie, dass man das dem Pferd so beibringen kann und so erklären kann, dass es weiß, hey, ich weiß, was du möchtest und das zusammen machen wir das Sprache jetzt. Finden. Genau dass man da irgendwie den Schlüssel findet. Wir haben noch einen, den wir gehen noch mal jünger. Sieben ist er und er ist, heißt De La Vega. De La Vega. Das, das ist, ganz ist ja, besonderes. nun wollte ich gerade sagen, das ist ja was richtig, richtig Besonderes ja, in, in doppelt und dreifacher Hinsicht sozusagen. Ja. Warum? Erzähl uns die Geschichte. Ja, De La Vega, wir haben hier auch einen Zuchtstutenstall und De La Vega ist tatsächlich bei uns geboren. Meine Mutter und ich waren beide bei der Geburt dabei und das ist natürlich ja irre, wenn du quasi weißt, wenn die Schnute und die Vorderbeine da rauskommen und quasi der erste Augenaufschlag und jetzt ähm, ist er auf dem Weg zur Estressur ähm, und man hat das alles mit ihm im Prinzip durchlebt und erlebt, ähm, das ist einfach was unheimlich Besonderes. Und das ist nochmal was ganz, ganz, ganz Spezielles, wenn du mhm. wirklich die selber, ja, einfach hast aufwachsen sehen und mhm. äh, bei der Geburt dabei warst, was ja immer jedes Mal irgendwie ein kleines Wunder ist und so und ja. jedes Mal spannend. Ähm, ja, das war einfach ja, schon richtig toll. Und was ich noch sehr, sehr schön finde, ist, ich hätte jetzt fast gesagt, wie es zu dieser Produktion kam. Ja, stimmt, genau. Äh, das war auch was ganz Besonderes und zwar eigentlich ist es schon wieder, danke Dagi, ne? er ist ja schon wieder äh, mit im Spiel, weil... Ähm, ich habe damals äh, zu, dem, äh, zu der Goldmedaille oder zu unserer Euro, habe ich habe ähm, ja, so ne? <lacht> ähm, ich, denke, hm. hab ich äh, von Familie Wahler einen Freisprung, Freisprung von De Niro äh, geschenkt bekommen. Und äh, das ist De La Vega. Und das äh, ist auch ja, nach wie vor, äh, wie gesagt, Dagi hatte auch seine Finger im Spiel. Er steht hm. auch sogar neben Dagi hier zu Hause. Und ähm, ja, er hat jetzt äh, letztes Wochenende seine erste Zwei-Sterne-M gewonnen. Und, äh, bei ja, Schnee. Bei Schnee, genau. Das war <lacht> auch ein Highlight. Da fährst du aufs erste Sä grüne Saisonturnier nach draußen und kommst an und es schneit. Das war äh, richtig toll. Aber gut, er hat okay. sich zusammengerissen. Und ähm, ja, und äh, ich habe ihm schon gesagt, ob er wohl äh, sich mit Dagi unterhalten hat. Aber auf jeden Fall hat er ihm das Richtige zugeflüstert bisher. <lacht> Wir haben eine Frage hier, die mich ehrlich gesagt selber auch sehr interessieren würde. Wir sind ja nun schon einmal quer durch dein Reiterleben da lockiert, äh, mit ja. vielen, vielen Highlights da drin. Welches ist so das absolut unvergesslichste Erlebnis, das Erlebnis Nummer eins. Jetzt sag nicht, du kannst dich nicht entscheiden, das mhm. gilt nicht. Das gilt nicht. <lacht> nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, ich kann mich aber nicht entscheiden. Okay, wir gönnen dir zwei. Zwei nur, <lacht> also ich fand, muss sagen, dass, ich, äh, da, dass es viele besondere Erlebnisse da gibt, ich kann mich da, also ich würde sagen, sicher die Goldmedaille bei den Jungen Reitern äh, in Ermelo, weil das so der mhm. Klickmoment war mit Dagi, aber ich möchte die drei von Kronberg, das waren auch total die Highlights und aber auch, ähm, ja. WM-Gold in, Gold in Ich habe ja, ehrlich ja, gesagt mit WM-Gold gerechnet, dass das zuerst kommt. Ja, auch. Aber mhm. dann würde ich fast eher noch sagen EM-Gold, weil das noch, äh, ja, weiß ich auch, warum? Ist totaler Quatsch eigentlich, weil WM hat ja einen viel höheren Stellenwert. Ach, auf der anderen Seite war Herning ja ähm, extrem eng. Ich erinnere mich an den letzten Ritt von Helen, auf das der war alles... war absolute Uff. Krimi. Wir saßen da, Silber-Gold, Silber-Gold, Silber-Gold, oh. du machst das. Ja. <lacht> ne? Und ja. äh, mit Tina zusammen, weiß ich noch wie heute, saßen wir beiden Hühner da auf der, auf der, <lacht> der Tribüne und wo sie es dann geschafft hatte, sind, sind wir da runtergerast und sind Helen um den Hals gefallen und haben sie auf Händen getragen, weil es einfach der Wahnsinn war, was sie da für einen Job gemacht das hat war und schon extrem was die cool, beiden da für ja. eine Prüfung geleistet haben und ähm, ja. ja, das war einfach irre. Das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Hammer-Moment, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber dann auch so ein Otto preis mit ihm mhm. oder auch Weltcup-Sieg in Stuttgart mit Dagi. Mhm. Das, also ich möchte mich da nicht festlegen. Also es tut uns leid, <lacht> <weit>, wir können <lacht> die Frage nicht beantworten, aber ich glaube, wir hatten die Aufzählung von einer ganzen Menge tollen ja, Erlebnis. Also es war ja. schon Fabi, uns rennt die Zeit weg. Ich hatte genau das gefürchtet, ja. aber du reitest ja in Anführungszeichen nicht nur. Das ist natürlich nicht so gemeint. Du hast auch studiert, ja. du hast einen Bachelor, du hast einen Master. Vielleicht im Schnelldurchlauf, was hast du studiert und du nutzt ja dieses Studium auch. Genau, ich habe also einen Bachelor in General Management gemacht, International Management und dann den Master in Real Estate Richtung Immobilien mich spezialisiert und habe dann äh, vor einiger Zeit äh, einen alten Hof im Prinzip umgebaut zu so acht Wohneinheiten und das hat mir total Spaß gemacht mhm. und äh, die habe ich jetzt alle vermietet und habe äh, ganz tolle Mieter und das läuft total gut und die Wohnungen sind so schön geworden, dass ich hätte auch selber einziehen können und äh, ja, also das hat echt, nee, das war toll und das kann ich mir auch vorstellen, dass ich das nochmal mache, also definitiv. Auch so als zweites Standbein und so, ja. und nicht nur reiten, sondern auch noch ein bisschen was anderes machen. <lacht> mein junger Mann, du bist ganz schön fest. Er wird jetzt vehement. Wird ja, jetzt ja. vehement. Du warst das, das heißt, du reitest deine acht bis zehn Pferde am Tag? Genau, korrekt. Und danach kümmerst du dich oder hast dich um den Ausbau, jetzt um die Vermietung wahrscheinlich gekümmert. Genau. Ja. Und dann ist ja auch meistens noch so ein-, zweimal, glaube ich, im Jahr, äh, jetzt müssen wir doch kurz einen Schlenker gönnen wir uns. Fabienne hat hier Sachen an von Esperado. Sehr schick übrigens, ein kleiner Gruß an Mirko, denn ja, er denkt sich diese Sachen aus und den Gruß haben wir versprochen. Mirko, das wird teuer beim nächsten Treffen. Ja, definitiv. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast neben diesen beiden Beschäftigungen, so nenne ich es jetzt einfach mal, sogar noch so eine dritte Nebenbeschäftigung als Model zweimal im Jahr. Ne? Zweimal im Jahr stehe ich noch für Esperado vor der Kamera. Das ähm, ist ja was, was ganz anderes. Total anders. Cool? Macht das Spaß? Also mir macht das ja tatsächlich dann mal Spaß. Ist schon so ein bisschen komisch, weil man ist ja geschminkt wie mit so einer Maske. Also das ist ja sonst so jetzt eher also so Also Lächeln so verboten oder? Ja, doch Lächeln geht schon. Aber äh, also das hält dann auch <lacht> <Das> Stimmt. Das <lacht> hält dann. Das bleibt dann so. Nein, Quatsch. Aber also es ist schon halt was ganz anderes, weil man einfach so fertig gemacht wird und so weiter. Und äh, ich habe wahrscheinlich jetzt wieder auch die Reißverschlüsse nicht zu. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig, dass das dann gut aussieht. Ach Mist, so, das hätten wir ja, vorher checken müssen. vorher müssen, müssen eigentlich. Hm. Aber da war der Zucker drin. Das ging ja. jetzt nicht anders. Und ähm, ja, also es ist was ganz anderes, aber macht auch total Spaß. Und wir haben auch immer... Total spannende Locations, wo wir das dann machen. Sei es mal an einem alten äh, Weiher oder dann in einer Industriehalle oder ja, irgendwie sowas, cool, was auch immer ja. ganz cool ist. Und äh, das macht mir total Spaß auch. Und, und redest du da auch mit? mit? Kannst du auch sagen? Also, ich finde die Jacke, die kneift ein bisschen und die. Also, die fragen mich dann schon, ob das irgendwie sitzt oder was ich dann äh, gut Reiten finde oder nicht. Und genau, teste die Sachen dann auch mal und ja. Also, du bist dir ist selten langweilig? Nee, Langweile, das ist ein Fremdwort. Und wenn, dann kommt Sissi raus und dann wird nochmal hinlegen geübt. Genau. Nee, Langweile, das habe ich, hab ich glaube ich aber in meinem Leben auch noch nie gehabt. <lacht> das gab es noch nie. Ich hoffe, wir haben jetzt auch die Frage schon so ein bisschen mit beantworten können, wie ein Tag aussieht. Ähm, jetzt habe ich noch eine Sache und ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, das mache ich mal ganz am Ende. Denn wir hatten ja, ich habe schon gesagt, letztes Jahr war ein besonderes Jahr, du hast geheiratet und der zweite ganz besondere Anlass war welcher? Und das war die Verabschiedung von meinem Dagi. Das war schon sehr, sehr emotional, ist es auch immer noch. <lacht> Wir haben uns trotzdem erlaubt, dürfen wir kurz zeigen. Auf oder? jeden Fall. Wir werden einmal Revue blicken, denn du hast ja in Stuttgart, und Stuttgart hatte einen Grund, warum Stuttgart? Ja, in Stuttgart habe ich ihn quasi, da, also 2018, vor zehn Jahren, also äh, habe ich ihn damals quasi entdeckt. Ja, das ist der Dagi fabrikers ne? Ja. Boah, macht der das toll, ne? Guck, mal. Mal, guck mal, wie er <lacht> den anguckt. Ähm, da habe ich ihn damals, äh, haben wir ihn ausprobiert und quasi entdeckt und Stuttgart war immer Daggis Turnier. Also der hat da immer tolle Runden gedreht. Hat Guck mal, siehst Storn. du das? Ja. Lachst und amüsierst dich, das war deine Abschiedskür. Das war meine Abschiedskür und ich habe da einfach so gelacht, weil der so Gas gegeben hat in den Einerwechsel. Und ich, eigentlich, ich hatte nicht mehr groß Kontrolle, ehrlich gesagt, aber gut. Und ich eigentlich so für mich gedacht habe, Heidewitzka, wie soll das denn jetzt gut gehen? Aber es ging einfach, weil er es einfach ja, liebt, was er da tut und ich glaube, das konnten wir da auch noch mal zeigen. 18 Jahre jung, muss man sagen, und mit so einem, mit solchen gespitzten Ohren ist er da nochmal, hat er noch mal Vollgas gegeben. Und ähm, ja, ich kriege jetzt schon wieder quasi, genau, <lacht> ja. Aber es war einfach unheimlich emotional, weil das Pferd hat mir so viel gegeben. Dem habe ich so viel zu verdanken. Sei es Menschen, die ich darüber kennengelernt habe, reiterlich so unglaublich viel, gelernt, toll, waren. es ist ja gar nicht immer nur, natürlich der Erfolg war der Hammer, aber auch, was ich zu Hause von ihm gelernt habe, was ich mit, mit ihm erlebt habe, was wir, ich meine, wir sind zusammen auch irgendwo ein Stück weit in den Grand Prix Sport reingewachsen, noch mehr in den internationalen. Ich habe vorher natürlich schon so ein bisschen U25 geritten, aber nicht so in mm. der Form mm. und was der mir für Türen geöffnet hat, ähm, ja, dem habe ich so viel zu verdanken, das ist, äh, ich kann gar nicht genug Danke sagen. Aber ich glaube, das weiß er auch, denn er wird hier umhegt, umpflegt und okay, ich glaube, er voll. ist schon auch immer noch der King und das weiß er, oder? Ja, er ist der King und das wird er auch bleiben und äh, der jetzt hat den absolut höchsten Stellenwert hier und er nutzt das auch aus, so ist es nicht. <lacht> <lacht> also er äh, sagt gerne, wo es lang geht und was er gerne hätte und wann und wie und wie viel. Und äh, ja, jetzt ist Reichchen gut, jetzt habe ich mal lieber meine Ruhe, jetzt möchte ich gerne um die Rennbahn und äh, jetzt möchte ich dies. Also da, er weiß schon, was er will, aber wenn er das nicht darf, wer dann? Und der darf machen, was er will. Dagi, hast du gehört. Kannst du noch einen Schippen drauf in den nächsten Tage. <lacht> Fabi, ein dickes, dickes Dankeschön schon mal, aber durch eins musst du noch durch. Ja. Am Ende einer jeden Sitzung, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, wenn fast wir zu Gast bei sind, ja. äh, gibt es so eine Art Speed-Interview. Okay. Heißt, ich frage und du antwortest, ohne nachzudenken, zack, zack. Okay, okay. okay. Ja. ja, also wir fangen mal ganz einfach an, das ja. wissen, aber das wissen wir eigentlich jetzt schon. Hengst oder Stute? Peng. Hengst bleibt ja nicht lang, genau, kann man ja, ist klar. <lacht> Piaffe oder Piorette? Piaffe oder Piorette? Piorette. Wir gehen auf die berühmte einsame Insel. Was muss mit Schokolade, Obstkorb oder Kiste Bier? Schokolade, definitiv. Hm, Habe ich gewusst. <lacht> Essen gehen mit Brad Pitt oder Cristiano Ronaldo? Brad Pitt. Mhm. Einmal mitmachen bei DSDS oder Let's Dance? Let's Dance nicht singen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen <lacht> um natürlich. Okay, will dann wissen wir das jetzt auch schon mal. Ich, das will ich keinem antun. Das mit dem Tanzen wäre natürlich schön, wenn wir das jetzt bei Ingo rückversichern könnten, ob das klappt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. <lacht> dann sage ich jetzt nicht zu. So. Nee, nee, nee. Fabi, vielen, vielen Dank. Wir haben eine sehr spannende Runde zu Dritt, muss ich sagen. Ja, wir definitiv. haben viel von dir gewusst, viel von dir gelernt jetzt. Ich ja, würde mal sagen, wirklich ein dickes Dankeschön. Und wir sind sehr auf gerade eure beide Zukunft jetzt auch dieses Jahr noch gespannt. Wir geben alles, sag mal, ne? Das war es hier von uns. Wir waren zu Gast bei Fabian Müller lüttgemeier in Paderborn. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ja, und dann würde ich sagen, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Der nächste Dressurgast, der ist am 6. Mai. Der nächste Springgast. Jetzt muss ich ein bisschen lügen, Regie ist nächsten oder übernächsten Montag. Jetzt bin ich ein bisschen schlecht informiert. Also 6. Mai, nächster Dressurgast und nächsten oder übernächsten Monat haben wir natürlich auch nochmal einen was. Vielen geht. Dank an euch ja. und tschüss.